Lernende ausbilden lohnt sich. Wir zeigen euch, warum. Laut dem Bundesamt für Statistik sieht man deutlich, dass mehr Menschen pensioniert werden und weniger nachkommen. In den nächsten Jahren kommen aufgrund von der demografischen Entwicklung in der Schweiz 10.000 mehr Schülerinnen aus der Schule. Könnte das die Lösung sein für den Fachkräftemangel Über genau diese Thematik rede ich heute mit dem Dr. Niklas Schatzmann, einem Leiter des Mittelschul- und Berufsbildungsamts Zürich. Ich bin Steffi und das ist die 13. Folge von Inside Berufsbildung. Hoi Nick, schön bist du da. Hallo Steffi, ich bin gerne gekommen. Für die, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du genau in deinem Alltag? Ich bin Niklaus Schatzmann, bin 53, ich bin von Haus aus Historiker, bin Geschichtslehrer gewesen und dann rektor vom Negimi und seit fünf Jahren leite ich das Mittelschul- und Berufsbildungsamt vom Kanton Zürich. Kannst du noch erklären, was macht denn das Mittelschul- und Berufsbildungsamt überhaupt? Grob gesagt sind wir in der Bildung für alles das zuständig, was zwischen der Volksschule und dem Abschluss von der Sekundarstufe 2 passiert, also entweder ein Lehrabschluss oder eine Matur. Das heisst, wir beaufsichtigen und beraten 22 Kantonsschule im Kanton Zürich, 29 Berufsfachschulen. Wir äh, betreuen und beaufsichtigen etwa 13.000 Ausbildungsbetriebe. Wir äh, stellen Lehrverträge aus. Wir genehmigen die Lehrverträge von jedem Jahr, jedem Jahr etwa 13.000 ähm, jungen Lernenden, die anfangen. Und nicht zuletzt führen wir ähm, auch die Abschlussprüfungen durch. Die werden unter unseren äh, Oberherrschaft quasi organisiert durchgeführt. Das führt dazu, zum Beispiel dazu, dass unter dem Diplom von Zürcher, der zwischen 2018 und 2022 ihr ein QV auch gemacht hat. Mein Name steht, wenn das nicht so wäre, wäre es so eine Fälschung. Das ist gut zu wissen. <lacht> Danke dir vielmal für die Einleitung. Ich möchte die Situation vom Fachkräftemangel unter anderem kurz aufgreifen und zwar mit ein paar wichtigen Zahlen aus dem aktuellen Zeitungsartikel. Der Zeitungsartikel lautet wie folgt, die Arbeitslosigkeit in der Schweiz liegt laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO bei Rekordtiefen 2,1%. Das entspricht 98'000 Arbeitslosen. Demgegenüber steht gemäss der Auswertung des Personalunternehmen X28 250'000 offene Stellen. Man sieht also klar, dass trotz der Arbeitslosen Personen Fachkräfte auf dem Markt fehlen. Wie siehst du das ganze Thema Fachkräftemangel? Fachkräftemangel ist ein wichtiges Thema und es ist wichtig, dass man darüber redet. Ich stelle immer wieder fest, nicht alle verstehen genau das Gleiche darunter und auch nicht alles ist genau gleich gravierend für, für, für die Wirtschaft. Das, was du vorhin gerade geschildert hast, in Bezug auf die gesamte ähm, arbeitende Bevölkerung in der Schweiz, trifft auch auf die Lehrstellensituation zu. Wir haben im Kanton Zürich jedes Jahr etwa zweieinhalbtausend Lehrstellen, die nicht besetzt werden. Aber aus der Sicht von der, von der Jugendlichen ist das nicht nur mehr negativ. Das heißt, es gibt einen Markt, es gibt auch einen gewissen Wettbewerb. Das heißt, Jugendliche haben eine echte Chance, sich ihre Lehrstelle auszusuchen. Ähm, sie müssen nicht einfach nehmen, was übrig bleibt. Das ist aus meiner Optik eigentlich auch etwas sehr, etwas sehr Positives. Und es ist auch durchaus so, dass Ausbildungsbetriebe vielleicht mehrere Bewerbungen gehabt haben, dann aber beschlissen, für mich passt jetzt niemand von denen, und dann sich entscheidet, die Lehrstelle nicht äh, besetzt zu lassen. Also nicht jede unbesetzte Lehrstelle ist eine Notsituation. Dann ist es so, dass es tatsächlich Branchen gibt, die mehr Mühe hat, zum ihre Lehrstelle besetzen. das hat häufig auch mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Man muss lange stehen, es sind äh, Tätigkeiten, wo man viel verrussen ist, die ganze, das ganze Jahr über. Oder das Lohnniveau in dieser Branche ist relativ tief. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Coiffeursalon eine Lehrstelle nicht besitzen dann ist das natürlich für den, für den, für den Besitzer von dem eine, eine dramatische Sache. Das ist für die Schweizer Wirtschaft jetzt aber noch nicht existenzbedrohend. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich Situationen, wo es dann könnte prekär werden könnte, wenn wir in den Spitälern nicht mehr genug Personen haben, dann ist das für, für unser Land eine Herausforderung. Oder wenn in der IT, wo ja ähm, Im Moment haben wir auch einen Bedarf haben an Fachkräften. Wenn dort wirklich die Leute fehlen, also wenn wir unsere ganzen digitale Netzwerk, wenn wir all die Apparaturen, die jetzt da zwischen uns auf dem Pult stehen, nicht mehr wirklich können warten, bedienen können, wenn die nicht mehr hergestellt werden, dann haben wir ein echtes Problem. Und von dem her würde ich sagen, ja, der Fachkräftemangel ist da. Und wir müssen unbedingt schauen, dass wir nicht einfach äh, da sitzen und Täumchen sondern etwas dagegen unternehmen. Genau, wenn wir etwas machen wollen, dann würde ich gerade auf das Thema mit den 10'000 mehr Jugendlichen zu sprechen kommen. Könnte das überhaupt eine Möglichkeit sein? Du hast am Event Fokus Berufsbildung erwähnt, dass man für die 10'000 mehr Jugendlichen auch zusätzliche Schulen bauen können. Oder wir bringen sie in die Schweizer Wirtschaft ein. Was ist die bessere Lösung? Ja, ich bin froh, dass ich das Zitat kann, kann richtig in den Kontext stellen kann, weil ich das gesagt habe. Und die positive Nachricht, die ich eigentlich damit wollte, weitergeben ist, dass wir quasi ein Notfallszenario haben, das funktionieren würde. Also wenn es uns nicht gelingt, allein im Kanton Zürich brauchen wir in den nächsten zehn Jahren 10'000 zusätzliche Ausbildungsplätze in der Berufsbildung. Wenn es uns nicht gelingt, diese Plätze zu setzen, dann haben wir das Notfallszenario, den Plan B, dass wir können sagen können, jawohl, wir weichen aus auf vollschulische Angebote. Das ist einerseits sind das Schulen, wo schon existieren. Die FMS zum Beispiel, die HMS, die IMS. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit, Lehrwerkstätte zu machen. Das ist das Modell, das es in der Westschweiz gibt. Also das Detail, das man schon in einer Firma, in einem Ausbildungsbetrieb absolviert hat, dass man auch an der Schule macht. Aber ich will es wirklich betonen, das ist klar die schlechte Lösung als das duale System, das wir im Moment haben. Auf der einen Seite mit allen Anstrengungen wird es nie gelingen, dass wir den Praxisbezug in einer Schule herstellen können, den ein Jugendlicher in einem Ausbildungsbetrieb erfährt, jeden Tag. Das Zusammenspielen von, von einer schulischen Bildung in einer Berufsfachschule und am Puls von der Welt sein, vom Leben in einem Ausbildungsbetrieb, das ist unbezahlbar und das macht den Erfolg von der Schweizer Wirtschaft und von unserem System aus. Und das zweite ganz banal, es kostet den Steuerzahlen bedeutend mehr, weil fünf Tage in der Schule, das ist einfach teurer als ein bis zwei Tage in der Schule. Und ganz am Schluss muss man auch noch ehrlich sagen, wir hätten wahrscheinlich auch nicht genug Schulhäuser, wenn es für alle von denen wirklich einen Platz in einem vollschulischen Angebot bräuchte. Von dem her müssen wir im dualen System Sorge haben und schauen, dass wir die Ausbildungsplätze so weit wie möglich wirklich zusammen mit der Wirtschaft arbeiten können. Ich glaube, nur schon, wenn jetzt jeder Einzelne oder jede Einzelne, die dazu lust, das gehört hat, sollte klar sein, wie wichtig es Ausbildung ist. Weil schlussendlich, eben, wie du schon erwähnt hast, kostet es uns alle einzeln mehr, schlussendlich, nur schon, wenn man das jetzt mit den Steuern oder mit dem Steuersystem anschaut. Sehr spannender Input. Wie können wir ein Matching von diesen 10.000 mehr Jugendlichen sicherstellen? Ich meine, es gibt sehr viel von denen und aber immer weniger wenn z.B. die handwerkliche Branchen. Wie können so Branche attraktiv bleiben? Das ist ein Thema, wo es natürlich auch sehr stark beschäftigt und da bin ich als Amtschef vom Mittelschul und Berufsbildungsamt auch nicht in der Position, um irgendwie der Ausbildungsbetrieb zu sagen, was sie alles anders und richtig machen und was sie alles, was alles sogar falsch machen. Die Tatsache ist aber, jawohl, es gibt gewisse Branchen, die haben Mühe, ihre Lehrstellen zu besetzen. Ich habe es vorher schon gesagt, das hat häufig mit den Anstellungsbedingungen zu tun. Ich sehe aber immer wieder, wenn ich mit Betrieb rede dass es Ganz viele Möglichkeiten gibt um das zu kompensieren. Das Stichwort ist wahrscheinlich wirklich die Qualität der Ausbildung. Und die Qualität der Ausbildung heißt in diesem Fall jetzt vor allem Qualität der Betreuung. Also wenn Jugendliche das Gefühl haben, hey, in dieser Firma kümmert man sich um mich, ich krieg genug Aufmerksamkeit, man nimmt sich die nötige Zeit, man gibt mir Möglichkeiten, um mich dort zu entfalten, wo ich gut bin. Man hilft mir dort, wo ich nicht so gut bin, dann gibt es ganz viele Jugendliche, die sagen, nein. Ähm, der Nachteil, was es vielleicht aus den Rahmenbedingungen in diesem Beruf gibt, die nehme ich gerne in Kauf, weil, ähm, ja, weil es passt einfach da. Und Gerade in den Branchen, die dann eben Mühe haben, zum, ähm, Lernende zu finden, sind dafür auch Karriereoptionen nach dem Berufsabschluss, nach dem EFZ, dafür umso besser. Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, wie können wir oder wie können auch gewisse Branchen es schaffen, um doch Lernende zu gewinnen. Allgemein, wenn wir jetzt zum Thema kommen, wie können einzelne Unternehmen Lehrstellen anbieten, respektive, wie können wir Unternehmen motivieren, mehr Lehrstellen anzubieten? Die Studien beweisen immer wieder, es gibt so sehr einen sehr offensichtlichen und auch sehr kurzfristigen Vorteil. Und der ist rein ökonomisch, es rentiert sich, Lernende auszubilden. Also es zeigt sich, dass eigentlich ähm, der, der Aufwand, die Ressourcen, die man investiert, dass sich jetzt zahlen. Also ein, ein Lernender ist ein Nettogewinn für jeden Ausbildungsbetrieb. Es gibt ganz wenige Branchen, wo das ganz knapp nicht aufgeht. Aber dort auch ist es so, dass wenn die Lernenden nur ein bisschen über den Lehrabschluss weg im Betrieb bleiben, wenn es klingt jetzt hebe, dann ist auch dort der Saldo eigentlich ein Positiver. Das müsste eigentlich äh, jedem einleuchten und das tun wir darum auch immer wieder sagen. Und das zweite ist so ein, ein mittel- bis längerfristiger Vorteil, wo der Ausbildungsbetrieb nicht unmittelbar vielleicht für sich selbst hat, mittelbar eben durchaus, und das ist, dass das ganze System eben nur dann funktioniert, wenn wirklich eine große Mehrheit der ein Unternehmen ausbildet, will dann gibt's, entwickelt sich so etwas wie eine Branchen Solidarität, das ist es Gehen und das Nehmen Man bildet jemanden aus, der verlädt vielleicht nach dem, nach dem Lehrabschluss das Unternehmen, aber dafür kann man jemanden anstellen, der in einer anderen Firma seine Ausbildung macht, das hat vielleicht sogar die ärgste Konkurrenzfirma, aber man weiß genau, die Ausbildungsqualität ist genau die gleiche. Wir haben ein nationales System, das sicherstellt, dass die, die Qualität höch ist und, und, und stimmt und aus vergleichbar ist. Und so kann Branchen als Ganzes eigentlich in diesem Austausch sich weiterentwickeln. Und wenn ein großer Teil der Ausbildungsbetriebe aufhören würde, dann würde das ganze System zusammenbrechen. Und dann wäre der Fachkräftemangel noch viel extremer. Dann würden wir froh sein, hätten wir nur den, den wir heute haben. Du hast jetzt gerade das Geld und das Neh-Thön weil der Urs Kastei hat das in der letzten Folge ebenfalls so erwähnt. Was gibt es denn sonst noch für Vorteile, wenn man Lernende im Unternehmen hat? Ich meinte, dass abgesehen von den Vorteilen, die ich schon erwähnt habe, ich kann immer wieder feststellen, nicht zuletzt bei uns im MBA, wo natürlich auch Wert darauf liegt, dass wir Lernende ausbilden, dass sie einfach dem Unternehmen sehr viel geben können, wenn man offen ist für sie. Das sind junge Leute, sie bringen frischen Wind, sie haben neue Ideen, sie sind extrem motiviert, sie sind auch extrem dankbar, wenn man sich um sie kümmert. Also ich stelle das immer wieder fest, dass man von dem auch als Mitarbeiter vielleicht in einer Stresssituation kann, Zehren, weil man sieht, dass es Leute, die mittragen, die unverbraucht sind. Und ähm, konkret habe ich immer wieder schon gehört, dass Lernende in der Schule, im Berufskundunterricht aber auch in der UK tatsächlich hören, von neuem Wissen, von neuen Methoden hören, wo vielleicht den Lern Lernendenbetreuer in einem Ausbildungsbetrieb auch davon profitieren kann. Und der Betrieb als Ganzes kann davon profitieren, wenn man eben offene Ohren hat, für diese Anregungen aufzunehmen. Das Ganze ist doch sehr positiv. Gibt es irgendeinen Nachteil, wenn man lernt, und im Unternehmen oder wenn man ausbildet tut? ich würde jetzt natürlich sagen nein es gibt eigentlich nur Vorteil aber das Problem ist vielleicht dass Vorteil nicht so unmittelbar auf der Hand liegt es Unternehmen vielleicht gerade das KMU wo vielleicht auch wirtschaftlich so ein bisschen schauen muss der Gürtel eng geschnallt hat für eine gewisse Phase der sieht natürlich nicht was ihm das längerfristig bringt wenn er ausbildet und er hat die Rechnung dass es eben sich für ihn auch finanziell und nicht so unmittelbar machen für das braucht es dann eben irgendein Hochschulinstitut wo eine lange aufwendige Studie macht er sieht vor allem ich habe ein Berufsbild das sollte die eigentlich den lernen, die betreuen. Ich habe vielleicht eine lange Liste von Aufträgen, die abgeschafft werden müssen, Kunden, die und sagen, dann geht es für Vielleicht auch ein, zweimal eine unangenehme Erfahrung gemacht, ein Lernverhältnis, das nicht funktioniert hat, eine Lehrvertragsauflösung. Und in so einer Situation kann ich es total nachvollziehen, dass man dann sagt, ach, jetzt mache ich doch mal eine Pause mit dem Ausbilden und konzentriere mich darauf, dass ich irgendwie misst unternehmen kann, kann, in die nächste Geländekammer über eine Rette von einer wirtschaftlichen Entwicklung, die im Moment ja sehr unsicher ist. Und da ist es unsere Aufgabe als... Als Amt Mut zu machen, zu unterstützen und zu sagen, nein, schau, wir, wir, wir lassen euch auch nicht allein, wenn es Problem gibt, aber wagen es doch, wir sind extrem froh, wenn ihr uns äh, unterstützt im Ausbilden von jungen Menschen. Wenn eine Firma jetzt diesen Schritt wagt und sagt, doch, ich will eine Lehrstelle anbieten, was braucht eine Firma dafür? Die Türen sind eigentlich nicht sehr hoch. Was es eigentlich braucht es in zwei Sachen. Erstens braucht es eine Person, die die entsprechende fachliche Qualifikation hat. Also jemand, der den Beruf auch hat, ähm, wo, wo man jetzt ausbilden Das sind die Branchenverbände, die ich Was genau muss erfüllt werden? Muss. Aber in der Regel ist es so, dass man sagt, es ist ein EFZ und es sind ein paar Jahre Berufserfahrung. Und das Zweite ist, dass der Ausbildungsbetrieb muss aufzeigen können, dass er alles das, was er Bildungsverordnung von dem Beruf muss, abdecken im Rahmen von seinem betrieblichen Teil der Ausbildung, dass er das wirklich den Jugendlichen bieten kann. Und das ist etwas, wo man zusammen mit den äh, Berufsinspektoren anschaut. Ähm, und da kann man durchaus auch mit anderen Firmen zusammenarbeiten, wenn es vielleicht einzelne Bereiche gibt, wo man sagt, ja, das können wir nicht abdecken. Ähm, und dann braucht es noch bei der Person, eine pädagogische Ausbildung, die Leute mit einen Berufsbildnerkurs machen, aber wenn eine Firma einsteigen möchte und es gibt im Moment zwar jemanden, der das Herz am richtigen Fleck hat, für die, die Arbeit zu übernehmen, die Ressourcen hat, um die Arbeit zu übernehmen, aber eben die Berufsausbildung auch nicht, dann ist es auch möglich, dass man die noch begleitend nachholen kann, während die Ausbildung schon startet. Wir haben auf unserer Webseite ein ein spezieller Bereich, wo das alles auch aufgelistet ist und wo auch Kontaktpersonen bei uns aufgelistet sind. Und alle, die sich interessieren für das oder denken, ja, ich könnte mir es mindestens überlegen, wo jetzt das vielleicht loset unser Gespräch, die sollen auf die Homepage gehen und ähm, die entsprechenden Informationen anschauen. Und wir unterstützen sie aber sehr, sehr gerne in einem persönlichen Gespräch. Wir werden die Informationen sehr gerne bei uns auch verlinken, dass wirklich alle, die sich doch entscheiden, wir würden gerne ausbilden, wenn das Ganze unterstützen, die richtigen Infos findet. Die große Frage ist ja, so ein bisschen eben, lohnt sich das Ganze finanziell? Das haben wir vorher schon ein bisschen angetönt. Jetzt möchte ich gerne da noch einen Bericht, den ich in der NZZ gelesen habe, aufgreifen. Der sagt, die meisten Lernenden sind für den Betrieb rentabel. Knapp zwei Drittel der Lernenden in der Schweiz bringen der Betrieb schon während der Lehre mehr, als sie kosten. Und viele von den übrigen spielen die Kosten dann nach dem Lehrabschluss wieder rein. Also da auch nochmal zum zeigen, auch finanziell lohnt sich das Ganze, es ist rentabel. Warum bildet denn nicht einfach mehr Betrieb aus, wenn das so rentabel ist? Was wir vorhin schon gesagt haben, ist es nicht ganz so offensichtlich in einer Situation, in wo man, der wo man vielleicht auch halt im Tagesgeschäft versinkt. Und ich meine, etwas kann man schon auch nicht wegdiskutieren, es ist ein gewisser Aufwand. Und was ich auch glaube, es funktioniert vor allem dann gut, wenn erstens einmal die Firma Leitung sich dazu committet sagt, jawohl, wir wollen das, wir unterstützen unsere Mitarbeiter, die sich da engagieren. Und es braucht halt trotz allem auch wirklich die richtigen Personen, also ein, ein Lernenden, eine Lernende die zu betreuen in einem Ausbildungsbetrieb, vielleicht gerade äh, wenn es, weil es in einer Lebensphase ist, wo es ja häufig auch persönliche Schwierigkeiten gibt, es ist nicht zuletzt letzte Phase, wo, wo man durch Pubertät durchgeht, dann braucht es eine enge Betreuung, Herzblut, manchmal ein bisschen Verständnis für die Sorgen und nicht von den jungen Leuten. Ähm, und das bedeutet Aufwand. Und es kann durchaus sein, dass in einer, in einer Firma, vielleicht gerade in einer kleinen Firma, halt einfach gerade jemand nicht vorhanden ist, wo das, ähm, wo das kann leisten kann. Oder eben eine Firma, ich habe es vorher gesagt, hat vielleicht zwei-, drei Mal unangenehme Erfahrungen gemacht. Lehrvertragsauflösungen müssen abwickeln, das ist für beide Seiten schmerzhaft. Und dann sagt man, nein, ich will, will das eigentlich doch nicht. Äh, oder will es für den Moment nicht. Und dann gibt es tatsächlich eine Branche, die strukturelle Probleme haben, also ein konkretes Beispiel, wir haben einen besonders großen Fachkräftemangel in der Informatik. Und dort ist die Struktur aber so, dass es natürlich ein paar etablierte, große Firmen gibt, zum Teil national tätige Firmen oder Firmen, die ehemalige Staatsbetriebe sind, die das super gut machen können und wirklich uns unglaublich viel abnehmen. Aber eigentlich ist die IT-Branche eine, die extrem einen hohen Anteil von Startups hat, kleine Firmen mit wenig Mitarbeitenden. Und dazu kommt dann noch, dass viele von denen Ausländer sind, die das Schweizer System gar nicht kennen. Und dass sie sehr projektorientiert arbeiten. Das heißt sie holen sich irgendeinen Auftrag, suchen sich ihre Leute, die das miteinander bewältigen können. Die arbeiten vielleicht nicht einmal alle Zürich, sondern irgendwo urzunabhängig, Dann ist das Projekt abgeschlossen und dann gehen die Leute weiter in eine andere Firma an einem Projekt, das ihre Expertise entspricht. Und das neues Team kommt wieder zusammen für einen neuen Auftrag. Und die so einer volatilen Struktur mit der Firma, wo vielleicht nicht einmal einen festen Firmensitz hat, ist natürlich eigentlich unmöglich, Ausbildungsqualität für einen jungen Menschen zu garantieren, wo eine Ausbildung hat, die drei oder vier Jahre geht. Ähm, dort haben wir einfach wie strukturelle Barrieren und müssen, müssen extrem kreative neue Lösungen suchen. Aber das ist nicht für die Mehrheit der Schweizer Firmen und für die Schweizer Branche ähm, ein Problem. Und von daher bin ich zuversichtlich, dass wir weiterhin viele Ausbildungsplätze können. Jetzt habe ich zwei Fragen, die aus dem Alamuse, wo du gesagt hast, mir und zwar einerseits hast du so ein bisschen die international tätigen Unternehmen angesprochen. Kannst du dazu etwas sagen? Merken dir, dass die weniger ausbilden wie Schweizer Unternehmen? Wir merken, dass es viel Aufwand braucht, um ihnen unser System erklären und sie davon zu überzeugen. Und das gilt übrigens nicht nur für, für internationale Firmen, sondern es ist je länger, desto mehr auch, Und das ist ja eigentlich schön, die Vernetzung von der Welt und die Globalisierung, dass wir die Schweizer Firmen Leute aus dem Ausland in der Geschäftsleitung haben. Positionen, die Entscheidungen gefallen, ein in Bezug auf die Lehrlingsausbildung, wo man muss aufzeigen muss, wie unser System funktioniert. Es gibt eigentlich fast überall auf der Welt ist Berufsbildung gibt es entweder gar nicht oder dann ist es so ein, ein, ein, ein Nischenprodukt für die, die irgendwie so ein zwischen Stuhl und Bank geht Und in diesen Ländern ist es üblich, dass man, dass man Leute mit einem Abschluss anstellt oder Leute mit einem Hochschulabschluss und ihnen sagen, nein, unsere Berufsbildung ist, ist stabil und die Leute haben eine gute Allgemeinbildung, sie haben eine ausgezeichnete Berufsbildung im Rucksack, berufsfachliche Ausbildung und vor allem, sind sie äh, total näher am Arbeitsmarkt? Sie sind praxisorientiert, sie wissen, wie der Laden läuft, sie packen an. Und die Firmen steigen dann zum Teil so ein vorsichtig ein und merken, hey, das sind die Leute, die man vom ersten Tag an brauchen kann. Währenddem dann, wenn wir einen Hochschulpraktikant irgendwie holen, dann muss man dem das erste Mal zwei bis drei Monate zeigen, wie alles läuft, bis der überhaupt halbwegs äh, produktiv tätig ist. Und Sie sind dann sehr häufig, sehr schnell, sehr begeistert. Das habe ich jetzt gerade kürzlich wieder erlebt in einer grossen IT-Firma, die einen von ihren Hauptsitz in Zürich hat, der die Weg jetzt durchgemacht hat und unterdessen ein sehr engagierter Berufsbildner und Ausbilder ist. Das ist schön zu hören. Jetzt eben die Unternehmen, die ein respektvoll an das Ganze herangehen oder vielleicht sogar Angst haben lernen, die auszubilden, was heißt denn? Dass sie keine Angst haben. Also ich habe es vorher vielleicht schon erwähnt, aber ich will einmal sagen, sie sind nicht allein, sind. wir unterstützen sie. Also wenn eine Firma sich das überlegt, dann kann sie sich bei uns melden. Wir schauen das miteinander an, wir beraten sie, wir zeigen ihnen auch auf, wo es vielleicht noch eine Herausforderung gibt, die sie auf dem Radar haben müssten, wenn sie sich da drin wagen. Aber sie werden auch nicht allein klar, wenn sie dann anfangen. Sie können sich jederzeit an uns wenden, unsere Berufsinspektoren sind sehr nah dran. Wir haben unterdessen auch eine Stelle, die sich wirklich nur um die um Betrieb kümmert, die wo, wo solche Fragestellungen haben und wenn alle strick reissen, das lässt sich nicht verhindern und man merkt, das geht gar nicht. Man hat äh, mit jemandem einen Lehrvertrag abgeschlossen, der aus welchen Gründen auch immer es irgendwie gar nicht auf einem guten Weg ist, dann können wir eher in der ersten Phase vermitteln und ausgleichen. Und wenn es zu einer Lehrvertragsauflösung käme, was, was passiert, dann schauen wir, dass die Jungen möglichst schnell an einem anderen Ort wieder eine, eine Fortsetzung von ihrer Ausbildung aufnehmen können. Und das funktioniert hervorragend. Jetzt hast du schon etwas erklärt, was Mittelschule- und Prostbildungsamt sonst so macht. Eine Frage, die ich mir noch notiert habe, ist die Flüchtlingslehre. Das ist seit dem Ukraine-Krieg auch ein grosses Thema. Wie kann man Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland oder Jugendliche, die in die Schweiz kommen, vielleicht integrieren? Unternehmt ihr diesbezüglich auch etwas? Das machen wir und zwar nicht allein, sondern zusammen mit dem Bundes. gibt es 2015 die sogenannte INWOL, die Integrationsvorlehre. Das ist ein Programm, das vom Bund sehr gut mitfinanziert wird. Da darf man äh, auch ein Kränzchen finden. und es geht dort genau darum, dass man Junge Menschen aus dem Ausland. In der ersten Phase waren es Flüchtlinge und vorläufig aufgenommen. Unterdessen sind es alle, die so ein bisschen in einem dummen Alter in die Schweiz kommen, so zwischen 15 und 25, wenn es gerade so ein bisschen zu spät sind, um bei uns in zu gehen, aber doch eigentlich noch zu jung, um ohne Abschluss irgendwo herzukommen, dass, sie, dass man denen hilft, um bei uns die Ausbildung nach, nachzuholen. Das funktioniert. Das ist ein einjähriger Kurs, die Integrationsvorlehre. Äh, auch mit einem dualen Ansatz. Also die Jugendlichen, die besuchen dreieinhalb Tage ähm, einen Vorlehrbetrieb, wo sie betreut und aufnimmt. Und eineinhalb Tage, im Durchschnitt, gehen sie zur Schule. Dort geht es einerseits natürlich vor allem um Sprachkenntnis, also Deutsch, dass sie gut Deutsch lernen, um dann eine reguläre Lehre anpacken Sie haben aber auch berufskundliche Inputs, weil zum Teil die Berufe in den Ländern, wo sie herkommen, ganz anders funktionieren als bei uns. Also ich denke, eine Autogarage in Afghanistan oder in der Stadt Zürich, das ist nicht sehr vergleichbar. Und dann geht es um ganz banale Sachen, wie funktioniert bei uns so ein bisschen das Miteinander, das kulturelle, den Alltag, also da geht es um sehr äh, einfache Sachen, die aber eben doch wichtig sind. Was für Bedeutung hat, Pünktlichkeit in der Schweiz? oder wie, äh, Was sind die Umgangsformen in einem geschäftlichen Kontext? Und dann ähm, können Sie nach einem Jahr, wenn Sie das wollen und wenn Sie fit sind, Ihnen wirklich eine reguläre Lehre anfangen, eine EBA oder eine EFZ-Lehre. Und das funktioniert super. Wir haben ähm, über 500 Personen in den letzten vier Jahren, die weggegangen gegangen sind. 80% bekommen den regulären Ausbildungsplatz dort, wo sie die Vorlehre gemacht haben. Das heißt, dass das, das geht, das funktioniert. Die Verhältnis zwischen den äh, Lehrmeistern vom Vorlehrbetrieb und den und Jugendlichen ist gut. Und über 80% schaffen dann wirklich einen Abschluss, was sehr ein hoher Wert ist. Und weil ähm, wir jetzt gerade ja in der Ukraine-Krise sind, es gibt im Moment zehn Berufsfelder. Aus der Ukraine haben wir sehr viele Jugendliche, die gut Englisch können und eine höhere Ausbildung in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Und so ein bisschen angeregt jetzt durch sie sind wir im Moment daran, ein weiteres Berufsfeld aufzutun, nämlich die Informatik. Äh, Im nächsten Sommer sollte ich eine informatik in informatik Invol starten und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir da bereits eine erste ähm, die ganze Schulklasse mit, mit ukrainischen Jugendlichen füllen können. Und die werden natürlich, wenn sie dann mit ihrer Ausbildung zurückkommen in ihr Land irgendwann, hoffentlich bald, dass sie dort einen wichtigen Beitrag zum Aufbau leisten können. Schön, dass es wirklich auch in diesem Bereich so Möglichkeiten gibt, die ja, uns in der Schweiz unterstützen, aber auch, dass wir auch wie die Jugendlichen aus diesem so Gebiet unterstützen können. Hast du noch sonstige spannende Stories um zu erzählen? Zum Beispiel eine Erfahrung von einem Betrieb, der nie ausbilden wollte und jetzt Ausbilder und sehr happy sind darüber? Ja, die habe ich. Ich durfte vor ein paar Jahren den Berufsinspektor, der für den Malerberuf zuständig ist, begleiten. Ein Tag lang, als er einen Ausbildungsbetrieb suchen Wir waren bei einem kleinen, eigentlich in einem ein betrieb Und der hat gesagt, über Jahre gesagt, ja, ich kann gar nicht ausbilden, ich, kann, ich bin allein. Wie soll ich das bewältigen? Und man hat ihn dann dazu bewegen, dass er einen, einen jungen Mann zu sich nimmt, der aus ganz einer ganz schwierigen Situation kommt. Einer, der, der schon zwei Lehrvertragsauflösungen hinter sich hatte, der eine extrem enge Betreuung gebraucht hat. Und für, für den jungen Mann ist der Ausbildungsplatz genau der richtige, weil sind eigentlich von morgen bis am Abend zusammen Er konnte ganz eng betreut werden. Die Chemie hat von Anfang an gestumme. Der hat sich wohlgefühlt und ist aufgeblüht. Und hat seinen... seinen seinen Abschluss können machen und gleichzeitig hat der Malermeister dann nachher gesagt, ja, das sei für ihn jetzt eigentlich auch total eine schöne, wertvolle Erfahrung sind, weil wir je wieder so ein Sorgekind hegen, können wir ihn gerne kontaktieren. Also wir haben da neue Ausbildungsbetrieb mit ganzem speziellen Angebot können Das ist jetzt ist eigentlich um nur eine Person gegangen, das ist eine kleine Erfolgsgeschichte, aber ich, ich habe mich extrem darüber gefreut, weil das sind die Erfolgsgeschichten, wo unser Berufsbildungssystem so wertvoll machen. Ich glaube, ich möchte so abschließend noch die wichtigsten Punkte zusammenfassen, warum es sich fix lohnt, das als Firma auszubilden. Und zwar ist das sicher die Zukunft von der Schweiz oder von der verschiedenen Branchen. Fachkräfte ausbilden. Es ist finanziell rentabel. Es bringt frischen Wind, aktuelles Know-how in Betrieb. Man wird super unterstützt durch das Amt, wenn man fragt, Aber auch durch uns bei Justi, kann ich auch so sagen. Was ist dein grösster persönlicher Wunsch für die Zukunft? So ich glaube, man hat gemerkt, ich bin ein totaler Fan von dem System. Ich Immer und überall auch dafür zu kämpfen, dass, dass das so bestehen bleibt, dass auch der Ruf der Berufsbildung hoch bleibt, wie er im Moment ist, dass man durch alle Gesellschaftsschichten durch weiss, dass es eine wertvolle Ausbildung mit spannenden Karrieremöglichkeiten nachher ist, auch, auch finanziell, dass es überhaupt nicht so ist, dass man automatisch mehr verdient, nur weil man zum Beispiel eine Matur hat. Den Mix, die Quoten, die wir im Moment haben, dass man sagt, im Kanton Zürich sind es etwa 20 gymnasiale Maturität, 20 Berufsmaturität und dann 60 die ein EBA oder ein CFZ e machen und die gleichzeitig aber auch das auch ein in der Hand haben für spannende Weiterbildungsangebote in der höheren Berufsbildung. Das ist ein guter Mix, das ist ein Garant für eine gut funktionierende, gesunde Schweizer Wirtschaft und vor allem ist sie ein Garant für eine der tiefsten Jugendarbeitslosenquoten der ganzen Welt und für das tut mich eigentlich fast das allerwichtigste, dass junge Menschen, die eine Ausbildung haben, einen Job finden, Geld können verdienen, ihre selber selber gestalten und für das äh, kämpfen wir ja alle miteinander. Und ich äh, freue mich, dass der Einsatz weitergeht. Danke vielmals, sehr schöne Worte als Abschluss. Merci Dank für das Gespräch und für deinen Einsatz für die Lernenden und für die jungen Fachkräfte in der Schweiz. Und danke euch allen auch fürs Zuhören. Und ich hoffe natürlich wir sind beim nächsten Mal auch wieder dabei in es im Zeit Berufsbildung.